Hallo und herzlich Willkommen zurück auf diesen Kanal mit einer neuen Aktienanalyse von Heidelberg Zement, einem deutschen Unternehmen, welches ihr Geld, wie der Name bereits verlauten lässt, unter anderem mit Zement verdient. Und bevor ich näher auf Heidelberg Zement eingehe, möchte ich zunächst noch einmal erläutern, warum ein Investment im Zementbereich und im Baustoffbereich im Allgemeinen überhaupt attraktiv ist. Bei der Baustoffindustrie handelt es sich um eine sehr zukunftssichere Branche zum Erhalt und Ausbau von Gebäuden und Infrastruktur führt halt auch in Zukunft kein Weg an Beton vorbei, beziehungsweise es ist derzeit nicht absehbar, dass der Bau mit Beton sich durch einen anderen Baustoff substituieren lässt. Zudem ist auch davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Beton in Zukunft äh, mindestens auf konstantem Niveau bleiben wird, da in den Schwellenländern ein hoher Bedarf, Baubedarf herrscht. In China vielleicht jetzt etwas weniger als noch vor drei, vier Jahren. Allerdings hat man ja auch noch solche Länder wie Indien und weitere Schwellenländer, die dort einen hohen Bedarf sehen oder haben. Zudem lässt sich positiv anführen, zumindest wenn man es jetzt mal die letzten fünf bis acht Jahre betrachtet, dass Zement bzw. Beton signifikant im Preis gestiegen sind. Einziges Risiko bei diesem Investment Case in den Zementmarkt äh, ist halt die hohe Abhängigkeit von einerseits der Konjunktur und zu guter Letzt natürlich auch den Energie- und Rohstoffpreisen. Heidelbergs Zement gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen und ist auf fünf Kontinenten tätig. Die Baustoffe, allen voran natürlich Zement, werden für den Bau von Häusern, Verkehrswegen, Gewerbe- und Industrieanlagen verwendet und bedienen somit die Nachfrage einer zunehmend prosperierenden Weltbevölkerung nach Wohnraum, Mobilität und wirtschaftlicher Entwicklung. Die Kernaktivitäten des Unternehmens bestehen in der Herstellung und dem Vertrieb von Zement, Zuschlagstoffen, Transportbeton und Asphalt und darüber hinaus bietet Heidelberg Zement auch Dienstleistungen an, wie den weltweiten Handel mit Zement und äh, Kohle auf dem Seeweg. Aufgrund des hohen Gewichts von Zement und Zuschlagstoffen im Vergleich zu deren Preis erfolgt die Produktion in der Regel in der Nähe des Absatzmarktes und der Transportradius von Zement auf der Straße liegt normalerweise bei unter 200 Kilometer, bei Zuschlagstoffen und Transportbeton liegt der Lieferradius auf den Straßen bei unter 100 Kilometern. Als Konsequenz verfügt Heidelberg Zement in den über 50 Ländern, in denen sie Baustoffe anbieten, dann auch über entsprechende Produktionsstätten vor Ort. Weltweit betreibt Heidelberg Zement, 140 Zement- und Mahlwerke, rund 600 Steinbrüche und Kiesgruben und über 1475 Produktionsstätten für Transportbeton. Insgesamt sind 51.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten auf 5 Kontinenten tätig. Ja, kommen wir jetzt nochmal zum weiteren Aspekt des Geschäftsmodells und das besteht in der Forschung und Entwicklung. Ähm, dort. Ja, arbeitet Heidelbergs Zement an ja, verbessertem Zementen mit einer geringeren oder somit gesehen besseren CO2-Bilanz erreicht werden soll, diese Reduktion des CO2s, dadurch, dass man den größten Hebel oder ja, den bedeutendsten Verursacher, das sogenannte oder der sogenannte Zementklinker, versucht zu reduzieren ähm, durch die Beimengung von Neuartigen Bindemittel. Des Weiteren forscht Heidelberg Zement an Verfahren zur Speicherung von CO2 in Baustoffen und arbeitet an Recycling-Technologien, welche eine vollständige Wiederverwendung von Altbeton ermöglichen sollen. Im Kontext des Geschäftsmodells ist ebenfalls die hohe Priorisierung digitaler Leistung hervorzuheben, so bietet Heidelberg Zement eine App zur Echtzeitverfolgung von Baustofflieferungen an und ebenfalls engagiert sich Heidelberg-Zement im Bereich Data Science und hat beispielsweise ein Open Source Paket entwickelt, welches Zeitreihen Analysevorhersagen ermöglicht, wie zum Beispiel die Vorhersage der täglichen Nachfrage nach Zement für verschiedene Standorte und Produkte. Kommen wir jetzt auf die Marktsituation zu sprechen, da Zement in der Nähe des Absatzgebietes produziert werden muss, wie schon erwähnt und somit aus unternehmerischer Sicht sinnvoll ist, möglichst viele Standorte zu haben, hat es im Hinblick auf Skalierungsvorteile ja, sich so ergeben, dass der Markt nur von wenigen großen Unternehmen beherrscht wird, dazu gehören neben Heidelberg Zement das Schweizer Unternehmen Lafarge Holcim, oder wie auch immer man das ausspricht, das irische Unternehmen, Cement Roadstone Holding, das mexikanische Unternehmen Cemex, sowie zwei weitere chinesische Unternehmen. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Heidelberg Cement einen Umsatz in Höhe von 18,7 Milliarden Euro und ein Nettoergebnis in Höhe von 1,759 Milliarden Euro und damit lag die Nettomarge bei 9,4%. Der Gewinn pro Aktie betrug 8,91 Euro. Pro Aktie wurde dabei eine Dividende in Höhe von 2,4 Euro ausgezahlt. Zum Ende des Geschäftsjahres 2021 betrug die Bilanzsumme von Heidelberg Cement 33,71 Milliarden Euro und die Eigenkapitalquote lag dabei bei 45 Betrachtet man die langfristigen Entwicklungen, so lässt sich konstatieren, dass Heidelberg mit einem Gewinn pro Aktie von knapp 4 Euro im Jahr 2013 langfristig ihre Gewinne und dahingehend auch ihre Dividenden steigern konnte. Nichtsdestotrotz muss man allerdings sagen, dass die Ergebnisse von Heidelberg Zement infolge schwankender Energie- und Rohstoffpreise und konjunkturellen Einflüssen doch ziemlich volatil gewesen ist, auch bedingt durch die Corona-Krise, kam es im Jahr 2022 bei Heidelberg Cement sogar zu einem Verlust pro Aktie in Höhe von über 10 Euro. Nimmt man den Gewinn im Jahr 2021 als Erwartungswert für das Jahr 2022, so beträgt das derzeitige KGV oder erwartbare KGV 5,5 und in Anbetracht der aktuellen Energie- und Rohstoffproblematik. Könnte im Jahr 2022 ähm, allerdings ein geringerer Gewinn anfallen als 2021. Das hat zumindest schon mal das erste Halbjahr 2022 gezeigt, wie ich gleich noch, äh, gleich noch erläutern werde. Äh, dass beim aktuellen Kurswert äh, in Höhe von 51 Euro ah, auch so ein erwartbarer KGV von 7 realistisch ist. Nichtsdestotrotz lässt sich sagen, dass im Hinblick auf die historische KGV-Entwicklung derzeit durchaus ein guter Einstiegszeitpunkt für die Aktie gegeben ist, geht man von einer konstanten Dividende aus, so errechnet sich beim Kurswert von 51 Euro eine Dividendenrendite in Höhe von 4,7%. Betrachtet man die Rentabilität von Heidelbergs Zement, so lässt sich konstatieren, dass mit einer Gesamtkapitalrentabilität von 5,2% im Jahr 2021 eine eher geringe Rentabilität gegeben ist. Welches allerdings für den Baustoffsektor nicht sonderlich verwunderlich ist, da es sich hier, halt hier um ein oftmals sehr anlageintensives Geschäft handelt. Schaut man auf das erste Halbjahr 2022, so lässt sich eine Umsatzsteigerung um 12% auf 9,95 Milliarden Euro verzeichnen und der Gewinn pro Aktie sank infolge von den eben schon angesprochenen substanziell gestiegenen Aufwendungen für Energie und Rohstoffe um knapp 1 Euro auf 2,82 Euro pro Aktie. Darüber hinaus lässt sich sagen, dass Heidelberg Cement ihr Aktienrückkaufprogramm fortgesetzt hat und weitere 6,9 Millionen Aktien zu durchschnittlich 50 Euro zurückgekauft hat. Für das Jahr 2022 rechnet Heidelberg mit, einer, ja, mit einem weiterhin starken Anstieg des Umsatzes und erwartet allerdings einen leichten Rückgang ähm, des Gewinns im laufenden Geschäftsjahr. Ja, mit liquiden Mitteln in Höhe von 1,74 Milliarden Euro sollte Heidelberg Zement in absehbarer Zeit keine Liquiditätsprobleme haben oder nicht in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Und damit kommen wir jetzt auch schon mal zum Fazit. Die negativen Punkte bei der Aktie bzw. Risiken sind wie gesagt die hohe konjunkturelle Abhängigkeit, das sieht man insbesondere wenn man sich die Langzeitchart anschaut und natürlich auch von den Rohstoff- und Energiepreisen, was sich jetzt im ersten Halbjahr 2022 bemerkbar gemacht hat. Ebenfalls kann man die geringe für die Zementbranche aber nicht untypische Rentabilität kritisieren und Heidelberg Zement ist auch nicht unwesentlich verschuldet, aber hier kann man zugute halten, dass diese Schulden im Jahr 2021 und jetzt auch noch im ersten Halbjahr 2022 schon mal etwas gesenkt worden sind. Positiv an Heidelberg Zement ist dessen gute Marktposition in einem zukunftssicheren Geschäft. Auch die digitale Ausrichtung sowie die Forschung und Entwicklung lässt sich als Pluspunkt werten. Beim derzeitigen Kurs von 51 Euro ist Heidelberg Zement gemessen am KGV historisch gesehen ziemlich günstig und wer Dividendenaktie mag, für den könnte die Aktie sehr interessant sein. Wachstumstechnisch lässt sich langfristig ein positiver Trend erkennen, allerdings wäre es weit vermessend von einer Wachstumsaktie zu sprechen und wer interessant, wie gesagt, an günstigen Werten mit einer attraktiven Dividende ist, Ja derzeit eine Dividendenrendite 4,7%, für den kann Heidelberg Zement auf jeden Fall eine Kaufoption sein. In dem Sinne, abonniert den Kanal, macht's gut, bleibt gesund und ciao.